Guten Abend, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Warnstreiks an Flughäfen Hamburg, Köln-Bonn und Düsseldorf. Zehntausende Passagiere waren von Ausfällen und Verspätungen betroffen. Die Gewerkschaft Verdi hat im aktuellen Tarifkonflikt unter anderem die Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich und in der äh, Fluggastkontrolle aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Klimabericht für Europa. 2022 war das zweitwärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Der vergangene Sommer war sogar der heißeste. Das geht aus dem Jahresbericht des Klimabeobachtungsdienstes Copernicus hervor. Die Durchschnittstemperatur in Europa ist um 2,2 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter gestiegen. NATO-Generalsekretär Stoltenberg zu Besuch in Kiew. In einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Präsident Zelensky kündigte er an, den Beitritt der Ukraine zum Militärbündnis beim nächsten Gipfel im Juli in Vilnius diskutieren zu wollen. Es ist Stoltenbergs erster Besuch in der Ukraine seit Beginn des Russischen Angriffskrieges. Bild aus belagertem Mariupol ist Weltpressefoto 2023. Es zeigt, wie nach einem russischen Angriff Rettungskräfte eine verletzte Schwangere durch die zerstörte ukrainische Stadt tragen. Gemacht hat das Bild der Fotograf Evgeni Maloletka Letka am 9. März 2022 für die Agentur AP. Testflug von SpaceX Starship. Die unbemannte Rakete hob ab, explodierte dann aber wenige Minuten nach dem Start. Mitarbeiter des Konzerns sprachen dennoch von einem Erfolg. Mit 120 Metern ist das SpaceX-System des Unternehmers Elon Musk das größte Raketensystem aller Zeiten. Es soll Menschen zum Mond und bis zum Mars bringen. Und das Wetter. Morgen in der Südwesthälfte Wolken, zuweilen Sonnenschein und Schauer. Örtlich auch Gewitter. In der Nordosthälfte sonnig und trocken, frühlingshaft mild mit 16 bis 21 Grad.